Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Ihnen etwas über den einen der Klassiker unter den Content-Management-Systemen erzählen. Contenido gibt es bereits seit dem Jahre 2001, also seit etwa 13 Jahren. Es ähm, ist wie viele CMS aufgeteilt zwischen dem sogenannten Frontend, also die Sicht, die, die Sie auch sehen, wenn Sie als normaler Besucher auf eine Webseite gehen. Das ist unser sogenannter Beispielmandant, also die Seite, die jeder Besucher sieht, wenn er unser System zum ersten Mal installiert. Und die andere Seite ist das sogenannte Backend, also die Verwaltung, wo die, ja, ja, die Inhalte so. verwaltet werden, ja, die nein. dann der Besucher am Ende sehen kann, wie die Kollegen vorher auch schon erklärt haben. Ich möchte Ihnen jetzt ein bisschen zeigen, wie ich in Contenido Artikel erstellt okay. werden, was es da mit Kategorien gibt und dann möchte ich Ihnen noch so ein, zwei Schmanker vorstellen. Wir erstellen jetzt einfach beispielsweise mal eine Neue Kategorie, möchte aber vorher eine Kleinigkeit noch erzählen. Sie sehen hier, da oben steht einmal die sogenannte Hauptnavigation. Sie sehen hier eine Kopfnavigation und eine sogenannte Service-Navigation. Das spiegelt sich dann natürlich entsprechend auch im Frontend wieder. Sie sehen hier oben ist die sogenannte Kopfnavigation. Sie sehen hier unten die Service-Navigation. Und die Hauptnavigation, die sehen Sie jetzt auf der Startseite zwar nicht, aber die befindet sich quasi äh, über diese unterschiedlichen Artikel. Wir erstellen jetzt in dieser sogenannten Hauptnavigation innerhalb der Kategorie Philosophie einfach mal eine neue Kategorie. Dafür gehen wir hier auf Kategor neue Kategorie erstellen, geben hier zum Beispiel einfach mal ein ähm, Bit als Kategoriename, vergeben da auch noch den Namen BIT und wählen dafür einfach mal die Kategorie Philosophie auf, aus. Sie sehen doch hier auch sehr schön, es gibt eine Hierarchie von oben nach unten haben wir die Kategorie C-BIT erstellt. Was sie noch nicht ist, ist online gestellt. Also man könnte sie jetzt noch nicht aufrufen, weil wir müssen sie jetzt aktivieren. Hier sieht man es auch sehr schön: einmal ein äh, blau, also ein schwarzer Bildschirm und einmal ein weißer Bildschirm. Setzen wir das jetzt auf online und die Kategorie ist online gestellt. Wir erstellen jetzt innerhalb dieser Kategorie einen Artikel. Sie sehen hier auch einen schönen Unterschied. Sie haben hier graue ähm, Ordner und Sie haben hier einen roten Ordner. Jetzt werden Sie sich natürlich fragen, was ist der Unterschied? Äh, natürlich naheliegend in der Kategorie Cbit gibt es natürlich noch keinen Artikel. Ähm, gibt es eine schöne Legende. Damit ist rot erklärt als Kategorie ohne aktiven Startartikel. Also jede Kategorie in Contenido braucht einen Startartikel. Hat einfach den Hintergrund, wenn ich eine Kategorie aufrufe, also direkt aufrufe, ähm, ob da Inhalt steht oder nicht. Wenn da kein Startartikel st äh, vorhanden ist, kann natürlich, wenn ich die Kategorie direkt aufrufe, auch kein, äh, kein Inhalt stehen, weil einfach kein Startartikel vorhanden ist. Wir schließen jetzt wieder diese Legende, gehen auf die Kategorie CeBIT und wollen da jetzt einfach mal einen neuen Artikel erstellen. Wir geben ihm einen einfachen Namen, nennen ihn einfach halber einfach Orma CeBIT, klicken auf das Häkchen und haben jetzt schon mal einen Artikel erstellt. Sie sehen, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten zur Einstellung. Sie können etwa sagen, ich möchte, dass der Artikel über eine Zeitsteuerung erst zu einem gewissen Datum startet, beziehungsweise zu einem gewissen Datum wieder endet. Hat praktische Gründe. Gehen Sie mal davon aus, Sie haben zum Beispiel ein Gewinnspiel und wollen, dass das Gewinnspiel erst morgen um 10 Uhr startet. Und es soll irgendwie nächste Woche Dienstag um 15 Uhr wieder geendet sein. Das können Sie über diese Zeitsteuerung entsprechend steuern. Jetzt wollen wir mal in diesem Artikel auch mal ein bisschen was reinschreiben. Sie sehen, es gibt hier eine gewisse Aufteilung, eine erste Überschrift, eine zweite Überschrift. Sie können dem Artikel auch noch ein Bildchen geben und natürlich einen großen Fließtext. Das wäre dann hier der Textbereich. Wir geben dem jetzt einfach mal eine Überschrift, klicken da, dafür einfach doppelt mal hier rein und eröffnet sich ein, ein schöner kleiner Editor, ähm, genauso wie auch bei anderen Systemen, ein sogenannter What-You-See-Is-What-You-Get-Editor, ähnlich wie in Word. Das, was Sie schreiben, sehen Sie auch direkt, was sich ändert. Wenn ich das jetzt zum Beispiel Fett markieren würde, wäre der Text Fett. So, jetzt haben wir die Überschrift C-Bit vergeben. Jetzt gehe ich hier nochmal in den Texteditor. Auch hier kann ich natürlich doppelt reinklicken, um einen Text zu erstellen. Ich mache das jetzt bewusst mal nicht, sondern ich klicke hier auf dieses Bearbeiten-Icon und sehe, jetzt hat sich dieser Editor aber mal richtig vergrößert. Ähm, hat den Hintergrund, das eine ist so ein sogenannter Schnellbearbeitungseditor. Und Das ist jetzt der erweiterte Editor, wo man halt richtig viele Einstellungen vornehmen kann, wie zum Beispiel auch ein Bild hinzufügen. Sie können ja richtig mit Absätzen arbeiten. Sie haben ja auch einen HTML-Editor. Also die Gäste unter uns, die auch ein bisschen HTML erfahren sind, können dann hier natürlich auch ihre eigenen Geschichten einbauen und sind hier nicht unbedingt auf diesen Editor beschränkt. Ich klicke jetzt einfach hier nochmal Test, um einfach nochmal schnell was abzuspeichern. Ich könnte jetzt hier natürlich noch ein Bild auswählen und so weiter und so fort, ähm, belasse es aber dabei, äh, da meine Zeit auch langsam abgelaufen ist. Äh, möchte noch den kleinen Hinweis geben Wir haben hier in der neuen Version unter anderem einen Plugin Manager hinzugefügt, ist für Entwickler interessant, äh, für den E Commerce Bereich ist auch interessant, wir haben auch eine Verbindung mit dem Oxid Shop System, auch das ist vielleicht das eine oder andere für Sie interessant. Damit möchte ich es bewenden lassen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich wünsche dann bei den Kollegen noch viel Spaß.